Willkommen zurück <lacht> Reisende, wir sind jetzt in dem neuen Gebiet, wir haben hier auch direkt ein Fragezeichen und dann die erste Station, in der wir hoffentlich auch das mit Ruhm bekommen. Da sind schon mal Piraten, das ist auch sehr gut. dann erledigt. Ah, unser Lager ist dann voll. Scheint. Können wir direkt wieder Sachen verkaufen. Ich habe das dann hier umgebaut. die unten im Mittag. Das sind jetzt weiter hier innen und die Schilde sind davor und ich habe die alle in den einen Prisma hier oben, schicke ich die. Wir werden wahrscheinlich trotzdem noch die beiden Kanonen hier entfernen. anfunken. Äh, abgewiesen. Hätten wir direkt noch Personal kaufen können. Ja, super, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir als erstes das Fragezeichen hier unten. Schauen wir uns an. Dann können wir vielleicht sogar schon eine Quest als erledigt machen. stromausfälle brauchen unbedingt personal Station und mal gucken was hier an Aufgaben gibt Hi. Ja. so bis 3170 können wir hier Es gibt keinen Ruhm. Oh, hier. 4.100. Also die 12 geben keinen Ruhm mehr. Aus wie viel kommen wir hier? 2820 können wir in dem Gebiet immer schön Sachen verkaufen und kaufen. Oh, zwei Schiffe, vielleicht reden die jetzt mit uns. Oh ja, wir können keine Crew mehr kaufen. Also müssen wir jetzt hier erstmal Aufgaben erledigen. Dann fliegen wir zu der Station da oben. Die sollen wir ja retten. Die kontaktieren und da haben wir ein Signal. Macht ordentlich Schaden schon wieder. Oh, der hat uns geholfen. Will er uns vielleicht Personal verkaufen? Der will er nicht. Schade. Sieht aber schon cool aus. Er hat nur Kanonen und auch Raketen. So, hier war doch aber noch ein zweiter. Hm. Ah, hier, die wollen nicht mit uns reden. Das ist das Fragezeichen. Oh, direkt 2. Ey sogar. Kaputt. Kaputt. Kaputt. gebrochen ah, dahinter ist noch einer hm, auch tot so, dann oh, machen wir erst das da Bisschen. bisschen okay. parieren oh, Piraten Und darf der zuerst Stromprobleme. Also gegen zwei von denen kommen wir nicht an. Ja, das wird wohl eher nichts. Die zerlegen uns. Gut. Ich hab schon wieder nicht gespeichert. So ein Dreck. Na, no, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß noch mal machen. Ja, flieg zurück, du Vogel, ey. So. Geht's hier um, brauchen wir immer noch nicht. Er fliegt hier direkt an der Station vorbei? Oh, speichern. Kanonen schießen auch sehr spät erst. Weil die kommen sehr nah ran. muss war diese blöden großen Kanonen mal entfernen. Nein, wir haben sieben Schaden. So. Aber hätten wir uns halt nochmal nach oben zu Schon wieder so einer. was sollen wir die ersetzen die dinger sind alle so riesig macht doch nur 400 schaden okay. 2400 weil der Ionenstrahl der ist zu groß die entfernen. Nur so hinsetzen. Und ohne Prisma. Weiter nach hinten geht nicht. Weil dann geht das hier mit den Schilden nicht mehr. Wir müssten sie bis hier nach unten setzen. Also das geht schon mal nicht. Wie groß ist der? Also das würde gehen. Die können wir zwar nicht hier hinbauen. Oh doch. Und er sagt nicht, es geht nicht. Cool. Wie groß ist so einer? Also der macht auch nur 900. Der macht nur 400. Das hören wir so. Ja, die müssen wir wieder hier reinbauen. Ich weiß nicht, ob die dann schnell genug sind, um hier die Schilde mal aufzutanken. Wie weit ist na die Reichweite? 260. 260 und bei der Kanone 190. Immerhin ein bisschen besser. Na, Hier ist halt 300. Dann testen wir das mal so. Jetzt ein Tut überall wer. Da müssen wir das mal so testen. Was Auch das soll irgendwie anders <lacht> reparieren müssen wir nicht. Können wir jetzt hochfliegen, ein Stück? Gucken, ob hier irgendwo ein Fragezeichen auftaucht zur Station. Da ist ein Fragezeichen. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ja, fliegt doch dahin Mensch, das kenne ich. Was hat die denn so? 9000 Munition und sonst gar nichts. wir wollten ja hier Stationen klauen aber die hat ja nicht mal was naja und die Männer wollen nicht mit uns reden weil wir ja hier in so einem Gebiet sind na den da könnten wir angreifen den hier nicht den können wir nicht mal anfunken oder was ja, munition kann er uns erstmal verkaufen gekriegt auch stahl und was er halt noch so haben will <lacht> wir wollen ja mit den der roten Fraktion wollen wir ja mit der Centauri Imperium wollen wir zusammenarbeiten aber der Widerstand der Randsysteme den können wir ja angreifen da können wir uns dann auch eine Station von den Krallen wenn irgendeine Ressourcen hat dann müssen wir die nicht bezahlen so jetzt können wir erstmal weiterfliegen speichern. Solange es noch einer ist, geht das ja noch. Ah oh, ja, okay. Sind hier wieder diese kleinen? Kann er mal kurz hier die in direkt kaputt. Und der schießt ja halt wieder mit Atomraketen auf uns. Aber wir haben ihn seitlich, das ist schon mal gut wieder vor uns. Der Typ ist echt ärgerlich. Der schießt in einer so Atom mit Atomraketen. Immerhin treffen von hinten unsere Raketen. Ach, das waren schon alle? Okay. Zum Glück liegt hier genug Kram rum liegen noch 12000 Stahl. Uh, 200 Uran. Wie viel brauchen wir eigentlich auch nicht? Einmal einsammeln. Kriegen wir 13 angereichertes Uran. Und die beiden lassen wir da erstmal, da waren es ja zwei. Ja, speichern. Wir fliegen dann erstmal zur Station, oder? Wir testen uns ran. Und da ist schon wieder einer. Wie lange das dauert, bis die alle an Bord sind? Ja Gott, greif ihn doch an, Alter. Das ist ganz schön schnell. Der hat doch nur so ein kleines popliges Schiff. So schnell ist es ja kein Wunder. Im Übrigen ist einer verreckt. Der ist nicht schnell genug wieder eingestiegen. Ist mein Problem. Brauchen wir uns aber neun. Aber wir versuchen jetzt nur einen von den Idioten zu machen. Ja, und er ist schon wieder durch den, durch alle Schilde durch. Wozu habe ich eigentlich 100 Stück eingebaut, ey? Wo kommt der denn jetzt her? Ja, ist klar, er hat uns alles zerschossen. So eine Scheiße da. haben ganze Reihe schilder den Scheißdreck bringen. Warum oh, macht doch nicht mal Pause hier, dämliche Scheiße. Außerdem dauert das alles viel zu lange. braucht. Keine Sorge. Kauf kriegen wir es auch nicht. Wir haben einfach Personalmangel. Das ist alles. Wenn wir sind die Scheißdinger immer mit Strom versorgen, hätten wir die ganzen Probleme gar nicht. Ach ja, wir sollen die Direktstation ja retten. Die kann meinen Finger auch drauf gehen. So, wir kriegen Ressourcen, das ist mehr, egal. Oh, ah, cool. Ist nicht deren Ernst. Was für eine Billo-Station war das denn bitte? Wir haben ja nicht mal gewartet. Wir sind nur auf dem Weg dahin gewesen. Also mal im Ernst. Die Instant kaputt geht also mal. Jetzt schießt doch mal das Ding da kaputt. Was macht er denn? Sucht? Weswegen? Nein, Drecks. Oh, jetzt schießen wir auf die dümmliche Station. Fick dich, Drecks. Schiff, ey. Oh, Wie soll die Station retten? Was macht mein Scheißding hier? Schießt in ein und du auf diese. Ja komm, dann fick dich, schieß halt auf alles. Gesucht, mir weiß egal. Ja, los. schieß! Bring ihn um. Ja, und die hier auch gleich. Nerven nur. Das Kackschiffen hier. Die ist mir auf dem Sack. Weil mein Dreckschiff auf die Station geschossen hat. Ah. ne besser. Hat die Kackstation noch ein Luftschleuse? Ja super, wie hieß denn das scheiß Ding? Geh weg, du ja, ja, So ein Scheiß. Geh weg, du ja. Jetzt möchte ich die jetzt reparieren. Die spinnen ja wohl. Die Lager sind leer. Das ist eine Beluftstation. Direkt in den Müll. In den Müll, so Station. Ah. Was war denn das jetzt? Will er mich verarschen? Ich kann die nicht. Fuck, wir waren da drin, ne? Nee, was denn jetzt hier? Oh, leck mich am Arsch, ey. Mach das Ding aus. Oh, Alter. Das Spiel, Alter. Ja, geil, geht nicht aus. Alter, ich will jetzt... Ja, Alter, greift das feist Ding an. Willst du mich verarschen? Könntest du nicht angreifen? Haborn ah, geht oder was? Nur mehr oder weniger macht ja nichts das Spiel hier. Zum Henker. Alter, wir haben das Spiel kaputt gekriegt. Auf mal 8 Fein Zeitlupe. Kein Problem. Wir haben ja ganz Dachzeit. Boah, Alter. Gesucht, ja, mir scheißegal. Echt, das hier, das ist doch Zeitlupe. Das ist doch nicht mal 8. Ja, fick dich ganz so mehr als speichern. die scheiße jetzt so Laden neu. Dem ich. Dreckskacke hier da. Tödliche Scheißdinge, ey. Spiel wird ne? Ach ja, komm, fick dich. Zeitlupe hier. Ah, guck mal, ins fickte Schiff, das kriegen sie hin. Ja, das kriegen sie nicht hin. Geil, ja, sobald sie was einsammeln sollen, ah hier, einen Scheiß machen die. Also Spielhagen. Ja, dann fickt euch mit euren Drecksressourcen. Scheiß auf die Station, ey. Kann mich am Arsch legen. Ich knall jetzt einfach alles ab. Aber so, es ist den Ruhm halt beim Centauri-Scheiß da. Oh, so, es macht kalt da jetzt. So. Nächste. Die Mutter Teresa rettet diese Drecksstation. Ein Randsystem. Ausschlägen. Oh ja, krass, eine Asteroidenwelt. Wow. Haben wir nicht schon 1000 gesehen? Ah, da ist ein Dreckspirat. Gebe ich weit weg. Und wir schieben schon wieder Dreckssteine vor uns her. Das ist immer ein Bergbauunternehmen. Oh, kaputt gegangen. Oh. oh, guck mal, will er uns was verkaufen? Nein. die halt sterben, Systeme. Oder dass wir die angreifen dürfen. Oh, noch ein Meteoritenfeld oh. oh flieg doch da verfickt noch mal hin, wo ich da sage. Jetzt auch wenn ein Randsystem sehe ich keinen, aber jeden habe jetzt hier schon zu voll. Ah, Randsysteme, los, greif an. Geht nicht. Können wir nicht angreifen. Ich greif das verfickte Schiff an, Herrgott. Ja, ist doch voll dumm gemacht. Kannst nicht mal angreifen, weil du so lustig bist. Die schneller jetzt hier. Mission, ey. Ja, komm. Sterben, ey. Das sind jetzt Zum nicht jedes machen, nur wenn wir reparieren. Denn jetzt auf einmal, ja. schießt nur nicht auf die Atomraketen. Mhm. Ja. Genau. Ich ganz im Ernst. Ein Symbolo-Feister. Oh nee, verfickte Scheiße, jetzt sind wir hier schon wieder gelandet. Oh, der... Ist klar, weil zwei Minuten ist man auch quer über die ganze Karte oder was. Arsch, ey. Ah, Surin fällt immer noch. Ah, komm, stirb jetzt. Ich hab die ganze Dachzeit. Die Scheiße neu spielen, ey. Kommt man auch gut voran. Könnt ihr ihn jetzt mal töten? Mein Gott, ey. Oh. Ist jetzt hier. Liegt da rein, du Ficker, ey. Ich Steine vor uns, ja. Oh, speichern, weil die auch schon drei Sekunden um sind. Wenn ja noch Zickzack-Scheiße fliegen. Alter, mal im Ernst. Mit dem Update haben sie es verschlimmbessert. Das ist alles, was sie gemacht haben. Ah, lass mich raten. Der Wichser will nicht mit uns reden. Uh, er redet mit... Er geht an Bord jetzt. Oh Gott, das will... Oh, was wollen die heißt eigentlich von mir? Krieg ich Probleme? Oh, hier, das ist das Problem. Nur der da. Liegt doch neben ihn. Oh, komm ey. Los, Mh, mhm. nicht asozial viel Bin schon wieder los geht's. Sterben wieder so einer, also wenn man so von der Seite erwischt, geht's. Aber da mein Schiff ja, ja, du macht was es lustig ist. Wie mein ficktes Schiff liegt so nah ran, obwohl wir einen Laser haben. Ne? Ey. Jetzt kriegen wir nicht mehr so ein Billo-Schiff kaputt oder was? hat uns ja hier wieder zerlegt mit seinen kleinen Pillo-Atomraketen, obwohl wir welche haben, aber ja, ja. Ah, geht das auch schneller oder ja, klar. Mhm. Ah, schon zehn Sekunden her, müssen wir neu laden. Woo. Oh, los jetzt. Ich meine, sie war schneller als diese Dreckschüsseln. <lacht> <lacht> Das weiß, ja. ja, das geht ja wieder nicht. Einsammeln. Oh. Einsammeln in Zeitlupe, nur damit du noch mehr in der Zeit im Spiel verbringst. Oh, da ist schon wieder so ein Randpirat. Ugh. Vielleicht erstmal sterben gehen, das ist alles. Ah, da unten Drecksstation kontaktieren. wenn da mal ein bisschen Ruf bekommen. Können wir uns bestimmt vier Leute kaufen. Was nee, jetzt ja. Das Einsammeln ist eine Qual. Stunden verbringt man mit die dumme denen, ey. Ich hab Bock mehr, ey. Und so ein Feiß jetzt einfach. Schwachsinn nee. ist denn das da? Oh, ein Schiff. Ja, töte so halt. Gott, jetzt schießt drauf, ey. Ja, da ey. Ja, deren Schilde werden immer besser, oder was? Kommen wir jetzt nicht mal mehr, mehr durch so ein Billusch? Schieß doch da mal drauf. Das, ey. Ja, los. Ah, geht doch ey. Oh, guck mal, noch ein Wichser. Hier noch einer auf uns. Ja, man schießt doch dahin, wo ich dir sage. Noch einer älter ist, nicht wahr? Ja, fliegt noch nicht dahin, wo es hin soll. Mann, Mann, Mann. Hier noch ein Zielgebiet einfach. Da. Los, Mann, Mann, Mann. Wir endlich Personal kaufen. Also, ja, ob du die Mission annimmst oder pengen, ne? Durchs, durchfliegen kriegst du genauso viel Ruhm. Du brauchst einfach nur einmal im Kreis fliegen und alles rot blinkende abknallen. Ja, nett, wenn nicht jede einzelne Atomrakete in meinem Schiff einschlägt. Aber nö, das kriegt das Ding ja nicht hin. Ah, ja, ist klar, ein kleines Billow-Schiff. Wie unverhältnismäßig ist das denn, ey? Ob du tausend Schilder hast oder Peng. Unsere Atomraketen kommen nicht durch deren Schilder. Eine Rakete von denen, zerlegt uns halbes Schiff. Oh, Schlecken, ey. Ah, fliegen wir woanders hin. Ich weiß egal, jetzt hier. Wenn ich irgendwo eine verfickte Station damit dann ich endlich mal Personal kriegen. Stehen das ist schon wieder so ein Dreckstein, ey. Also ping, ping, ping, ping, ping, ping. Oh. 40. dann wäre ich schon verloren, nur zu mir fliegen. Weiß er da. Ja, ihr kann er alles haben. Weiß nicht. L13er bringen auch keinen Ruhm mehr. Oh, hier. Eine mit Ruhm. Guck, wo sind die mit Ruhm? Luridenfeld so, räumen. Kopfgeld und Xander? Hm? sind doch jetzt nur zwei. Wo sind die dritte? Ach, einfach irgendwelche Piraten. Ah, okay. Also diese beiden hier geben uns noch Ruf. Oder Ruhm. Meine Fresse. Er ist bestimmt wieder so ein Randarschloch. Ah oh, nein, er gibt uns Crew, wer hätte das gedacht? Oh, los jetzt hier. Mal ernst, du brauchst nur einmal hier direkt in die Mitte schießen, ne? Das gehört die Station dir. Nur da aufs Cockpit. Aber die ist klein und... Ah, weniger Lagerplätze als ich. Oh, noch so ein Randarschloch. neuem neuer was andere ja, da. So, wir haben fast so viele Leute wie wir betten haben 300 fehlen noch so speichern weil schon 20 Sekunden vergangen sind weiß da So, oh, jetzt fliegt da hin. Piraten. Hoffentlich haben wir jetzt genug Strom, ey. Ach, guck mal, er steht direkt super. Ah nee. und jetzt muss er sich drehen, war ja klar. Zum Henker. Kann das Schiff war eigentlich überhaupt irgendeinen Schaden? Was schießt dann da noch auf uns? Das schießt gar nicht auf uns. Sein Schiff bringt es ja mal gar nicht. Ah, wir schießen noch auf das da. Okay. Und auf das da. Mhm. Doch, ja, war mitten durch, Alter. Herr Gott, Schiff, mach doch, was ich dir sage. Wenn das Schiff jetzt in der Mitte durch. Das geht der mir wieder auf den Sack hier. durch zwei Schiffe vergessen. Keine Munition mehr. Weil diese kleinen Scheißdinger schießen immer noch auf uns. Jetzt, Nur weil er hier 20 Kommandobrücken hat oder was? Endlich. Ein ganz kleines Trümmerfeld. Oh, okay, er will nicht. Sie toll ja, auf Personal verloren das ist alles, Lass mich raten, wie lange braucht er zum Einsammeln? Eine Stunde zwei, Ach, ja, alleine das Markieren und zack, bleibt das Spiel fast stehen. Oh, witzig dem Update, was ja schon eine Qual und jetzt das sieht gar nichts mehr. Da. Dann gehen wir jetzt hier, Assis knallen, los. Knall ihn ab. Dann gebe ich die Speise ab und dann... Wasser. Oh ja, wieder so einer ist, nicht wahr? Weichern kann er die Scheiße auch nicht. Alter, mal im Ernst. Was macht mein Scheißschiff? Geh hier hin, was Schiff mach doch irgendein Ja, fick dich, du Hurenschiff Ey Rät sich, wie es lustig ist, ey Ja, 3.600. Keine Ahnung. Reicht das damit, was Dreckscrew kriegen? auf dieses Asi Schiff da, wenn mein Wichs-Kackteil hier nicht schießt, da wo es soll. Wenn ich wahr sein. Ja, das sind die, die wir verloren haben. Geil, nicht einen neuen, ey ich, In anderen Schiffen kaufen. Gut, das Spiel kann mich mal. Das war's für diese Folge. Gucken, ob ich umbaue oder was weiß ich hier. Personalreicher voll und die nicht. ich hätte mal verfickten Strom. Äh, keine Ahnung. Und auch, was weiß ich, warum das Schiff... Zwei Meter nah ran fliegen muss, es schießt, obwohl wir keine Kanonen mehr haben, die null Reichweite haben. Das weiß ich. Machen wir beim nächsten Mal, fliegen wir hier den Kreis zu Ende, dann haben wir den Ruhm fertig und können direkt ins nächste Gebiet. sehr. Ja. haut rein, bis zum nächsten Mal.